Willkommen zurück, ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok. Bei mir Anita Tillmann. Und jetzt, Anita, kommen wir zum vierten Teil der Gesichtsgymnastik. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich nenne dir einen Begriff und du machst das Gesicht dazu, dass dir dann spontan einfällt, in den Sinn kommt. Der erste Begriff ist selbstbewusst. Wollte sagen, du müsstest deinen Gesichtsausdruck eigentlich überhaupt jetzt gar nicht anpassen oder <lacht> ändern, weil so siehst du einfach immer aus. <lacht> Schulter gerade werden auf jeden Fall nochmal. Ja. So. Ähm, Nummer zwei. Erstaunt? Mhm. Das ist erstaunt. Ähm, gestresst? Boah, so sehe ich ja auch immer aus. <lacht> Keine Ahnung. Ähm. Ja, hier. Ne? Ähm, fröhlich? So siehst du eigentlich immer aus. <lacht> Sie ähm, nostalgisch? Aber schwer bin ich nie. Ähm, dann weiß man auch nicht, wie man kickt dann. Ne? Nee. Also, du sagst ja was, vorwärts ich... immer, ja. rückwärts immer. Ne? Also nostalgisch geht nicht. Ähm, erschrocken. Enttäuscht? Oh, den mache ich mir gar kein Gesicht, weil ich das ja immer so schlecht zeigen kann, aber äh, müssen wir überlegen. Hm. Äh, ausgeglichen. <lacht> Überfordert. <lacht> Und letzter schüchtern. Bin ich auch nie. Nee, <lacht> sagen. Keine Ahnung, Schüchtern weiß ich nicht. Da müsstest du jetzt ja so meinen Method-Acting-Kurs machen, um Schüchtern <lacht> ja, zu nicht. können. Ja, super, danke schön. Danke dir.